Hey Leute, willkommen zurück zu Pokémon Mystery Dungeon, Rettungsteam DX. Letzte Equipe. Etappe, Entschuldigung, nicht Equip. Das macht gar keinen Sinn. Ich meinte Etappe. Wir müssen zu Rayquaza. Ich habe keinen Teambeleber mitgenommen, fällt mir gerade auf, aber ich habe noch zwei im Inventar gehabt. Die wären schlau gewesen, noch einzupacken. Vielleicht für das zusätzliche Beleber, aber jetzt ist zu spät. Haha. Wirbler physisch. Ja, wirbel ist physisch. Der hat letztes Mal äh, Flammenkörper ausgelöst. Wie überhaupt? Ich glaube, ich bin komplett physisch gebaut. Ja, ich weiß. Das ist normalerweise so physisch, aber hier ist es... Ja, ich habe eine Spezialattacke drauf. Beim Mystery Dungeon kann man nicht wirklich drauf gehen. Es geht, aber es ist nicht ganz akkurat wie sonst. Yeah! Gekka wird Level 35! Der kann gleich zum Gewaltroh werden bald. Und. Ja klar. Du Pissnelke. Du verkackte Pissnelke. Aerodactyl? Ah, ah, Tropius! Cool. Da fliegt. Da fliegt. Ich kenne das alte Dungeon-Layout aus dem Gameboy-Game Game immer noch auswendig. Ob das jetzt was Gutes ist oder nicht, ist dann die andere Frage. Aber ich kenne es. Ich würde zu gerne wissen, wie weit das, also wie weit das Level ist von den Gegnern. Aber das kriege ich momentan noch nicht raus. Wieso haben alle Erzwinger, die wollen nicht mehr APC? Ja, das Dungeon Layout ist natürlich komplett neu. Das war viel strukturierter im alten, aber. Das ist auch okay so. Hallo, Ariodactyl. Bald haben wir es. Okay, Absol macht das super. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht sogar das Absol spielen soll. Beim Endboss. Wobei, ich bin ja als Team da und. Ich meine, wenn es mich äh, kaputt macht und ich komme nicht mehr mit, dann werde ich eh automatisch zu Gag abo oder äh, zu Absol. Hört auf mit diesen scheiß Aues, ihr Wichser. Niemand mag euch. Also, hier drin mag euch niemand. Nein, fick dich. Fick, Alter, ich hab. Ich hab nicht mal ansatzweise genug Leben für so einen Bullshit. Klar, ich hab 86 Leben, der macht 116 Schaden. 116 verkacktisch, ja klar. Jetzt musst du natürlich noch kommen. Tja. Da unten ist ein Monsterraum. Und ich glaube nicht, dass ich diesen Monsterarm noch machen will. Weil ich habe eh schon viel zu viele Items dabei. Ich habe keinen Platz mehr, um die alle zu tragen. Weil ich mein, meine, Sch äh, meinen Stopper-Orb habe ich. Das wäre ja nicht das Problem. Ich brauche eine Sinelbeeren. Deswegen habe ich Sinelbeeren mitgenommen. Aber ich breche mal nach unten durch. Gucken wir mal, was da unten ist. Die Treppe. Haha. Okay, bald haben wir es. Bei 26 sind natürlich, kommt Metagross auf, auf Wolken. Das macht auch Sinn. Mindestens ein Pokémon, bei dem ich Knochenrang einsetzen kann. Das glaube ich, die der Attacke hier im ganzen Dungeon. Ah, mein Auge juckt plötzlich. Ah, wir haben es geschafft. Noch eine Ebene, glaube ich. Ah ne, wir haben zügig. wirklich. Cool. Okay. Sind wir da? Ist das die oberste Ebene? Nee, das siehst du nicht. Oben dran hat es noch mehr. Wer seid ihr? Wer wagt es meinen Luftraum, zu durchqueren? Diese Stimme könnte das Rayquaza sein? In der Tat, das bin ich. Dies ist mein Reich. Verschwindet von hier und zwar sofort. Wir stören dich nur ungern, aber du musst uns einfach zuhören. Wir sind hier, weil wir deine Hilfe brauchen. Niemals. Guck mal, wie groß der ist. Ich bin ein Wesen der Lüfte und euer Lebensraum ist der Erdboden. Jedem von uns ist seine eigene Welt gegeben. Über 100 Millionen Jahre habe ich mich vom Erdboden vollkommen ferngehalten. Im Gegensatz dafür erwarte ich, dass ihr meinem Lebensraum fern, dass ihr meinem Lebensraum fern bleibt. Ich kenne keine Gnade gegenüber Narren, die sich dieser natürlichen Ordnung widersetzen. Ich habe euch gewarnt. Macht euch auf euer Ende gefasst. Alles klar? Jetzt ist zu so viel klein. Ja, das ist unser Bosskampf. Ich muss jetzt zuerst mal gucken, dass ich da hinkomme. Ich glaube, äh, Absol sollte ich vielleicht näher. Ja, und jetzt werden wir die über die Stage verteilt. Das heißt, ich kann einfach.. gar ah, doch, ich kann noch was machen. Oh. Wenn ein Pokémon vom Winter fast wird dann zu einem anderen Ort. Das ist okay. Das ist tatsächlich machbar. Schon wieder. Ach, nicht überall, okay. Ein kräftiger Wind wirbt und um ich frage mich gerade wo, er. gesagt, weil bei mir nicht. Ich gucke mal kurz, wenn, wenn es heißt, ein kräftiger Wind zieht umher, ob es vielleicht äh, wieder wie bei Groden Anzeichen gibt, wo. Wir machen Rayquaza gerade ziemlich fertig. Wir können ihm zu viele Debuffs aufdrücken. Er ist halb so schnell, er wird immer wieder paralysiert, das ist eigentlich schon geil. Okay, das war der Bosskampf. Ja, also, ja, okay. Der Bosskampf ist nie schwer gewesen, als der Dungeon leider. Es ist einfach so, der Dungeon war ein bisschen overpowered, der Bosskampf selbst geht dann klar. Auch jetzt mit dem Wind, das hat mich irgendwie gar nicht gestört. Er hat mir sogar geholfen, ich bin auf die Seite gekommen. Absol konnte nach vorne und richtig kämpfen. Ja, so also finde ich eine legitime Reaktion darauf. Was ist das denn, ein Erdbeben? Nein, das kann doch gar nicht sein. Wir sind hier schließlich über den Wolken. Das sind Schockwellen. Und sie sind gigantisch. Ah, jetzt verstehe ich. Sieh über dir. Jo, genau. Was ist das? Das ist ein Meteorit und er ist riesengroß. Wenn ihn niemand auffällt, wird er den ganzen Planeten zerstören. Deshalb sind wir hergekommen, Rayquaza. Wir brauchen deine Hilfe. Hm, Das ist also der Grund. Ja, wir flehen dich an. Du musst ihn zerstören und zwar schnell. Seid gewarnt, wenn ich das tue, müsst ihr auf alles gefasst sein. Der Meteorit ist bereits zu nah, wenn ich hier und jetzt meinen Hyperstrahlen fessle. Werdet ihr nicht unversehrt bleiben. Danke, dass du uns, so ehrlich mit uns bist. Aber wir sind fest entschlossen, wir ziehen das durch, komme was wolle. Das wollte ich hören. Macht euch bereit. Ohne zu zögern, einfach mal durchgezogen, Rayquaza. Nicht schlecht. Bah. Weißt du so ein Hyperstrahl wollte er uns vorhin gerade auch in die Fresse drücken. Alter. Der ist doch viel zu nah, da wird schon alleine schon alles zerstören bei der Explosion. Das ein Traum? Nein, das ist kein Traum. Hat mich vielleicht die Explosion erwischt, dass ich damit theoretisch zerstört wurde? Wandle ich jetzt etwa als Geist zwischen den Welten? Was passiert jetzt wohl mit mir? Das das ist doch Gengar. Hallo Adi. So leicht lässt du dich also klein kriegen? Du enttäuschst mich. Mal sehen, was soll ich jetzt mit dir anstellen? Ich hab's. Ich bring dich in die Schattenwelt. Ja, gute Idee, genau das mache ich. Gengar schleppt mich fort. Er sagte was davon, dass er mich in die Schattenwelt bringt. Was mag das wohl für ein Ort sein? Hat er etwa vor, mich ganz allein in einer mir frem völlig fremden Welt auszusetzen? Hä? Moment mal. So ein Mist, ich habe mich verlaufen. Was? Das ist mir gar nicht ähnlich. Wo geht es denn jetzt lang? Sache sag es mir doch zu lästig. Ich lasse dich einfach hier liegen. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Hey. Hallo, kannst du mich hören? Wach auf! Huh? Wo bin ich? Er, er ist wieder bei Bewusstsein. Sie. Äh, äh. Ich. Ich glaube, jetzt verstehe ich's. Ja. Gengar hat mich in Wirklichkeit gerettet. Sag bloß, wurdest du auch von Gengar gerettet, Adi? Ihr Lieb, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Wir hatten uns solche Sorgen gemacht. Ihr wart unglaublich. Bin ich froh, dass es sich gut geht. Das ist so schön. Danke, das bedeutet uns viel, Freunde. Aber was ist noch viel wichtiger ist? Was ist mit den Meteoriten? Wo ist er? Habt keine Angst. Der Meteorit wurde zerstört. Die Katastrophen werden ein Ende nehmen. Vielleicht nicht sofort, aber sehr bald. Was ist mit dem Rest des Teams? Seid unbesorgt. Alle sind in Sicherheit. Wirklich? Da bin ich ja erleichtert. Wir haben es geschafft, Adi. Wir haben es wirklich geschafft. Diesen Dialog gibt es, äh, diesen Mini dialog wie geht es dem Rest des Teams, äh, gibt es nicht, wenn ich niemanden dabei habe. Mal so Fun Fact, ich habe es mal alleine gemacht. Äh, diesen Dialog gibt es einfach nicht. Ist aber so Bonus, damit man weiß, wo Abzoll ist. Ja. Jetzt geht überall wieder Frieden ein. Ich bin so froh. Heute wird gefeuert, so viel steht fest. Oh ja, ich feiere am besten gleich um meine Hydropumpe ab. Da kommt Stimmung auf. Nix da, das machst du mal schön woanders. Ich habe keine Lust, nass zu werden. Ach, lass ihn doch. Feuer frei, talk Halte dich nicht zurück. Soll das ein Witz sein? Ich halte ihn fest, damit er nicht weglaufen kann. Gute Idee. Hey, lass das, seid ihr alle verrückt geworden? Adi, Gadova, wir haben dir und deinen Freunden viel zu verdanken, Adi. In unserer Welt ist wieder Frieden eingekehrt. Danke für alles. Damit hast du deine Aufgabe erfüllt, Adi. Bald musst du in deine eigene Welt zurückkehren. Es ist an der Zeit, Lebewohl zu sagen. Es ist soweit. Die Zeit ist gekommen. Boah, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut. Ich hasse das Ending immer so hart. Ich kenne das schon auswendig. Ah, ich kriege immer Gänsehaut, Gänsehaut davor. Das ist so schlimm. Adi, es tut mir so leid. Doch du musst dich jetzt von deinen Freunden verabschieden. Hm? Was ist denn mit Adi los? Adi, dein Körper. Was passiert mit dir? Gekabor, meine lieben Freunde. Es tut mir leid. Ich muss euch verlassen. Wie bitte? Was sagst du da? Hör mir bitte zu, Freunde. Ich danke euch für alles. Wovon redest du da? Du nimmst uns doch auf den Arm, oder? M musst du wirklich gehen? Ich habe meine Rolle als Pokémon erfüllt. Ich muss jetzt wieder zurück in die Welt der Menschen. Dir ist es ernst damit, nicht wahr? Du musst zurück in die Welt der Menschen? Aber, aber warum? Ich verstehe das nicht. Wieso musst du uns verlassen? Ich ich dachte, wir wären Freunde. Ja, das sind wir auch. Wir werden immer Freunde sein, Gekabo. Ich werde dich nie vergessen. Geh nicht, Adi. Ich bin so glücklich, dass ich dich kennenlernen durfte. Was soll ich denn nur ohne dich machen, Adi? Es tut mir so leid. Leb wohl. Adi. Adi. Oder ich sage Adi, Adi. Adi, Adi, Adi, Adi. Adi. Adi, nein! Oh nein, Adi. Warum musst du so gehen? Ich verstehe das einfach nicht. Warum? Warum musstest du uns verlassen? Adi hat mir mein Leben gerettet. Aber ich hatte keine Gelegenheit, mich die Gebühren dafür zu verdanken. Er ist einfach verschwunden. Ich hätte ihm so gerne noch Danke gesagt. Mir geht's genauso. Dass er plötzlich verschwindet, ist einfach nicht fair. Warum ausgerestet jetzt? Warum jetzt, wo die Welt gerettet ist? Gerade als sich alles zum Guten gewendet hatte. Ihr dürft ihm das nicht übel nehmen. Adi hat unsere Welt gerettet. Habt ihr seinen Blick gesehen, bevor er den Himmel aufbrach? Er wirkte so, als wüsste er ganz genau, was ihn als nächstes erwarten würde. Als hätte er sich voll und ganz seinem Schicksal ergeben. Hm. Ich denke, ich weiß, was in ihm vorging. Adi wurde zu einem Pokémon, um uns zu retten. Und dann... Als sie den Planeten vor den Meteoriten gerettet hatten, da wusste Adi, dass die Zeit gekommen war, uns zu verlassen. Aber warum hat Adi mir das nicht eher gesagt? Wie konnte er mir so etwas Wichtiges verschweigen? Bestimmt wollte er es dir sagen. Ich glaube, er hat es einfach nur nicht übers Herz gebracht. Ich weiß, dieser Abschied tut weh. Aber Adi geht es genau wie dir. Darin besteht kein Zweifel. Versuch ihn bitte zu verstehen, Gekabo. Adi. Was geschieht mit mir? Ich schwebe Richtung Himmel. Ist das etwa mein Geist? Ich frage mich, wohin die Reise geht. Stimmen. Ich höre Stimmen. Deine Freundin ist furchtbar traurig. Ich kann nicht abdrücken. Eure Freundschaft wird etwas Besonderes. Eine Freundschaft fürs Leben. Das ist dir jetzt bewusst. Wenn du es dir von ganzem Herzen wünschst, seht ihr euch vielleicht wieder. So viel also zur Main Story von Pokémon Mystery Dungeon, was wir schon damals auf dem Game Boy gespielt haben. Ist ein bisschen länger her, tatsächlich, ja. Ziemlich am Anfang, glaube ich sogar. Oh, ich liebe die Story immer noch. So simpel und doch so gut gemacht und. Boah! Voll gut. Ich weiß nicht, wie. Ich kann nicht wieder zu sagen. Ich sag am Ende eigentlich nie viel. Ich weiß, das ist ein bisschen das Problem. Ja, es ist halt ein Remake. Es ist. Ziemlich genau dieselben Dialoge und alles. Und trotzdem sieht es so schön aus, so viel anders irgendwie. Klar, es ist von Game Boy 2008 glaube ich war es, oder 2006. Jetzt auf dem Port, auf die Nintendo Switch, in HD, auf dem TV und alles. Also klar, ist ein riesen Update. Trotzdem ist es einfach geil gemacht. Und viel vereinfacht, viel angenehmer gemacht teilweise. Teilweise zu einfach, aber naja und trotzdem echt cool sehr schön animiert auch die ganzen Bosse und so neue Auftritte und alles also wirklich cool und ja ich muss die Credits laufen lassen ich kann die tatsächlich nicht überspringen das war immer so beim Pokémon äh, nach den Credits geht es tatsächlich weiter das heißt ich werde die Folge jetzt nicht beenden sondern ich werde die Credits laufen lassen ich muss mir kurz meine Nase putzen gehen und dann komme ich So wollte ich letzte Folge schon machen jetzt fängt es wieder an ich komme gleich wieder Nein, ich musste sie nicht putzen gehen, weil ich fast angefangen habe zu heulen. Nein. Wirklich nicht. So, okay. ich guck mal kurz wegen dem Cover. Ich habe die Cover nie rumliegen, weil ich das ganze Zeug in meiner Switch äh, Switch Case habe. Hier soll es eigentlich sein. Let's go. Pokemon. Ah, hier. Nein, das mache ich gerade. Na gut, dann. Fehlt Mystery Dungeon Case hier anscheinend. Ist auch okay. Ich weiß, ich habe die, weil ich habe das geholt damit, damit. Also, ja, keine Ahnung, äh, wie auch immer. Hier haben wir die Leute, die das alles übersetzt haben. Franzosen. German Translation. Das sind unsere Übersetzer und unsere Editierer, die das Ganze angepasst haben. Ganze gibt es noch in ganz vielen anderen Sprachen natürlich. Wir konnten ja am Anfang eine Sprache wählen sogar. Ja, also ich muss sagen, die Story hier ist fast noch ein bisschen schöner als im Original. Einfach weil es so cool aussieht. Damals war es halt Nostalgiebonus, weil ich habe dieses Spiel, keine Ahnung, wie oft durchgespielt mit verschiedensten Pokémon, weil es einfach cool war. Und ich habe jedes Mal ein bisschen mehr entdeckt, jedes Mal gelernt und irgendwann habe ich sogar das mit Gengar gecheckt. Und jetzt, jetzt erst, habe ich die letzten Dialoge nochmal gecheckt mit ihm. Wahrscheinlich habe ich es früher mal gejackt und vergessen, und jetzt habe ich mich nicht darauf geachtet, aber... Jetzt habe ich es verstanden, jetzt, jetzt habe ich es wieder. ich liebe dieses Spiel einfach und... Ich weiß, das zweite ist nicht ganz so gut wie das erste, das dritte dann... Es gibt Fans davon, es gibt Leute, die sagen, das dritte ist das beste tatsächlich. Meiner Meinung nach ist es nicht das beste, es also ist okay. Und Super Mystery Dungeon war dann cool, wieder, so, aber eigentlich sind alle gut. Also ich hoffe wirklich auf Remakes oder Ports, auf die Switch von denen noch. Und ja, ich hoffe, ich komme dazu. Ich will eigentlich wirklich noch die Side-Stories hier noch ein bisschen mehr machen. Weil wir können jetzt wirklich noch Kyogre finden, wir können die Legendaries holen, wir können alles machen. Zeitlich gehe ich natürlich zuerst mich entwickeln nach, noch kurz. Wir haben jetzt einen ich habe noch mindestens eine Stunde wahrscheinlich. Das heißt, wahrscheinlich werde ich nachher noch aufnehmen, wie wir mal die Legendaries holen, die ersten. Diese Musik im Hintergrund, echt cool. Ich will nicht weg. Ich möchte bei meiner wundervollen, einzigartigen Freundin bleiben. Es braucht es damals nicht und es braucht doch jetzt keine Worte für diese Szene. Von keinem Charakter hier drin. Einfach gar nichts. Und das ist das Ende der Hauptstory. Hier endet die Geschichte von Adi und Gekabor, aber nicht die von Team Starblast. Es gibt noch viele Aufträge zu erfüllen. Ein neues Abenteuer steht bevor. Die legendären Pokémon werden in Erscheinung treten. Lasst ihr das nicht hingehen. Ja, 14 Stunden, 44 Minuten, 44 Sekunden. Die perfekte Zeit, die man haben kann hier. Wie ihr seht, haben wir hier einige Events ausgelöst, viele noch nicht. Offen sind noch 5, 9, 12 Events. Einige davon sind einfach Encounter Counter wie man Faxo anscheinend. Andere sind wirklich Legendaries. Viele Legendaries, das könnt ihr mir glauben. Und wir gehen noch ins Spiel rein. Dank des heldenhaften Einsatzes von Adi und Gekabor, konnte der Zusammenstoß mit den Meteoriten verhindert werden. In der Welt der Pokémon kehrte wieder Frieden ein. Doch dies bedeutete nicht das Ende der Naturkatastrophen. Noch immer geschahen Unglücke, allerdings deutlich seltener. Das Retterteam Starblast blieb selbstverständlich weiterhin im Einsatz. Einige Tage später Guten Morgen, Adi. Bist du gerade erst aufgestanden? Ich war vorhin bei der pelipper post Am Infobrett sind immer noch Rettungsaufträge ausgeschrieben. Auch wenn es friedlicher geworden ist, Pokémon benötigen weiterhin unsere Hilfe. Adi, lass uns auch in Zukunft unser bestes Retterteam geben. Ja, los geht's. Adi. Oh, hallo, Raupi und Safkan. Was ist denn los? Es ist wegen Snowball. Da geht, da geht etwas Verrücktes vor sich. Etwas Verrücktes mit Snowball? Wie meinst du das? Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Er hat sich total verändert. Das sollten wir uns mal ansehen, Adi. Ja, er hat sich total... Ja. Oh, das ist der Simsola. Hallo, sag mal, hast du zufällig Snowball gesehen? Wir haben gehört, ihm soll etwas Verrücktes zugestoßen sein. Ich bin Snowball. Wa was? Du, du, bist, aber du siehst ganz anders aus. Ich verstehe es auch nicht ganz. Ich bin runter in diese Höhle gegangen und plötzlich... Welche Höhle? Sie war plötzlich einfach da. Gleich da vorne, seht ihr sie? Und da bist du also hineingegangen? Ja, und als ich wieder rauskam, sah ich so aus. Snowball hat sich entwickelt. Entwickelt? Wie meinst du das? Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, können sich Pokémon entwickeln. Durch die Entwicklung ändert sich ihr Erscheinungsbild permanent. Wie, was? Das Aussehen ändert sich? Ich vermute, dass diese Höhle ein Ort ist, an dem die Entwicklung möglich ist. Das ist zwar nur eine Vermutung, aber... Vielleicht konnte die Entwicklung nicht stattfinden, weil das Gleichgewicht der Welt gestört war. Klar, in jedem Dungeon weiterentwickelte Pokémon, die sind alle in diese Höhle rein oder in eine ähnliche Höhle. Aber nur da der Theorie zerstört wurde, da ist das Gleichgewicht wiederhergestellt und dadurch wurde der Eingang zu dieser Höhle geöffnet. Wenn ich mich entwickle, werde ich dann zu diesem Oh, ich will mich so schnell wie möglich zu Smetpo entwickeln. Augenblick mal, ich weiß auch gar nicht, ob mir das überhaupt gefällt... Mein süßes kleines Gesicht ist doch ganz grob geworden. Eine Entwicklung ist nichts Schlechtes, denn es verändert sich dadurch nicht nur das Äußere. Man kann dann auch andere Attacken lernen. Einige von ihnen sind besonders stark. Oh, wirklich? Ich, ich kann vielleicht starke Attacken lernen? Das ist ja großartig. Ich will mich sofort entwickeln. Ich will ganz schnell zu Metro werden. Ich, ich auch. Können wir uns auch entwickeln, wenn wir in die Höhle gehen? Ja, aber nur wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Ah, sie lassen uns der Höhle einen Besuch abstatten, wenn du soweit bist. Äh, wir kriegen jetzt gleich einen Hinweis, glaube ich. Es ist leider so, dass wir jetzt unsere coolen Bandanas verlieren, wenn wir uns entwickeln. Ich werde mich entwickeln, keine Sorge, wir machen es. Ihr, die erwacht sind, das ist die Glitzerhöhle, möchtet euch entwickeln, ja klar. Das sind meine Stats, wenn ich fertig bin. Und ja, wir entwickeln uns. Wir können uns nicht zurückentwickeln, natürlich. Das Retterteam Halsband geht verloren, ist das okay? Ja. Nein. Ja. Gekabur kann sich leider noch nicht fertig entwickeln, glaube ich. Ah, das wollte ich jetzt gerade noch zeigen. Moment. Äh, ja, ich, ich entwickle den kurz und dann gucken wir den Rest an. Wir müssen leider zuerst Reptain machen, bevor wir zu Gewaldro werden könnten. Aber können wir noch nicht, weil er nicht, Level 36 ist. Und das heißt für uns, wir werden unseren Living Decks anfangen. Nein. So, und ich zeige euch jetzt noch ganz kurz was Neues. Ja, wie ihr seht, werden hier jetzt nicht alle Pokémon angezeigt. Die sind hier hinten versteckt, weil das Be die Bedingung nicht gegeben ist. Ähm... Statt Feuerstein und Blattstein und so brauchen wir Entwicklungsgeoden. Das sind die Steine, die ihr oben seht. Da haben wir jetzt null. Wenn ihr jetzt rechts bei der Überblick, beim Überblick schaut, habt ihr nächste Level in so und so viel Epe. Und dann unten runter jetzt neue Entwicklungsbedingungen. Ab welcher Bedingung sich die Pokémon jetzt entwickeln können. Und das ist extrem wichtig. Ich sortiere jetzt aber mal nach Nummer. Und eigentlich müsste jetzt hier noch ein Bibo sein, aber Bibo kann sich nicht entwickeln, weil Bibo fertig ist. Also gibt es kein Bibo. Tada. Dann Nidorina wird angezeigt, aber mit zu wenig Geoden. Und das ist jetzt eigentlich alles, was wir hier drin haben. Ich habe Mirapla zu viel, sehe ich hier zum Beispiel ganz eindeutig. Nein, brauche ich. brauche vier, stimmt. Bluebella gibt es hier auch. Also habe ich Mirapla, Duflor, Bluebella und Giflor. Und so müsste ich jetzt durchgehen noch und gucken, was habe ich überhaupt und was muss ich entwickeln. Und das werde ich für nächste Mal vorbereiten. Das heißt, ich werde mir eine Tabelle auf dem Handy schreiben, welche Pokémon ich habe und welche nicht. Das Ganze machen. Und dann beenden wir die Folge für heute. Also nächste Folge werde ich noch nicht haben. Weil nächste Folge gehen wir zuerst mal das erste Legendary jagen. Dann werde ich das zwischen den nächsten Folgen, weil ich kann noch eine Folge aufnehmen, danach ist dann fertig. Das heißt aber, ich mache mich jetzt bereit, verabschiede mich von euch, hoffe euch hat es gefallen, wir sehen uns nächste Folge wieder. Mein Name ist Adrian, alles gut mit Zucker, cheerio! Ich habe zu viele Items dem gefahren. Okay, ciao. ciao.